während sie dich mit größtem Mitleid ansehen. Du wirst darauf hin, eine lange Treppe, von der du glauben wirst, dass sie in den Keller führt, hinabgebracht. Aber sie führt nicht in den Keller. Wenn du tiefer in die Schattenseiten der Anstalt hinabsteigst, du wirst du ein Chor aus Schreien hören, am Anfang, werden sie kaum hörbar sein als ob sie aus großer Entfernung kommen. Aber sobald du das Ende des Korridors erreichst, werden die Schreie klarer und donnender, bis sie so laut dröhnen, dass sie alle anderen Geräusche überdecken. Der Lärm wird schnell schmerzhaft werden und du wirst den unerbittlichen Drang verspüren, deine Ohren zuzuhalten und zu fliehen. Widerstehe diesem Verlangen. Die Angestellten werden unnachgiebig den Lärm trotzen und dir eine Tür zahlen. So schnell sie können, werden sie diese aufsperren, weglaufen und dich alleine mit dem engen, dunklen Korridor zurücklassen. Dies ist deine letzte Chance zu entkommen. Entscheidest du dich dazu weiterzugehen? dann öffne die Tür. Die stechenden Schreie werden enden und es wird ein Klingeln in deinen Ohren zurückbleiben. Den Raum, den du betrittst, wird in eine dichte Dunkelheit gehüllt sein, die alles verschluckt, außer einer fernen Wand. An dieser Wand ist eine abgemagerte, mit Peitschenheben übersäte Figur gekettet. Er wird dich mit einem manischen Grinsen auf seinem Gesicht anstarren, unberührt von seinen schmerzenden Wunden und dem Skalpell in seiner Brust. Die einzige Möglichkeit, dich von seiner dunklen Gestalt zu schützen, ist zu fragen, wer hat sie erschaffen? Er wird gackern wie ein Tier im Todeskampf, bevor es antwortet. Es wird die erschreckendste Geschichte sein, die du jemals gehört hast, jenseits primitiver Konzepte wie Schmerz und Tod. Menschen mit schwachem Geist würden davon verrückt werden. Wenn er fertig ist, liegt es an dir, ihn von seiner schrecklichen Bürde zu befreien. Entferne das Skalpell und er wird angesichts der Qual Einmal erschaudern, bevor er ruhig wird. Für immer. Dieses Skalpell ist Objekt 3 von 538. Es liegt an dir, ob der Rest beschützt oder zerstört werden soll.